Wir sind irgendwo mitten im Nirgendwo. Also schlimm ist gar nicht. Wir stehen direkt an der Grenze Italien-Frankreich. Kalle die Magdalena herum. Ja, und da ist heute nicht so viel los. Recht ruhig alles noch. Und ich kriege es heute auch mit. Wir fahren heute auf einer Militärlogasse, auf, die ist! Ich glaube, 18. Jahrhundert baut man oder so um den Draht. 18., 19. Jahrhundert in Frankreich. Jeder ähm, spricht es aber schwer auf Versailles oder oder, oder wenn man dazu sagt. Ich weiß es nee, nicht ich genau. Ich auch nicht. Die Auffahrt selber packen wir wieder mit E-Beaches Haben so ungefähr 1200, 1900, 9, 1900, Höhenmeter. Irgendwo ja, dazwischen bewegen wir ja Die Victoria kennt das ja schon. Auf jeden Fall, ich bin echt vielleicht von der, von der Gegend da, was da los ist. Mhm. Also, das ist Wahnsinn. Es ist absoluter Wahnsinn. Wir stehen jetzt seit 10 Minuten rum, alles schon zusammenpackt. Und es ist einfach nichts. Einfach gar ja. Kiuso. nichts. Kiuso. Nix. Gar nichts. Ja, dann gehen wir Radl fahren. Und oh, es sieht heißt, war ja nicht ja man sieht es ist kalt <lacht> es ist richtig kalt und wir haben genau das Berg, das genau die Wolken die da ist es ist auch schon ein bisschen wärmer wow, endlich nachdem das ins Körperteile zugesprachen sind haben wir Sonne. eine oh, ich bin so langsam weil alles noch so gefroren ist. <lacht> oh, fein. Das hat jetzt lange gedauert. aber es ist immer noch heute war Ja, die Kurve noch frostiger. Bäh. Wow. Die Aussicht vor uns. So geil! Wunderschön! Wow! Ja, jetzt haben wir kurz einen Aussichtspunkt. Es gibt sicher einiges zu entdecken. Wow. Man sieht nicht mehr schon was. Ja. Links ragt schon Panzergruppe. Und dann rechts oben ist auch wieder ein Bunker. Wow, krass. Hm. Heftige Teile hier. Ja gut, da haben wir jetzt das Teil für uns. Heftig. Heftig, heftig. Krass. Sieht, jetzt geht es auch noch voll weit Es einfach nicht nachher gekommen. Ja, die haben es echt ein bisschen krasser einfach nur gebaut. Und zwar gehen die Schierslöcher oder die Schießschalten überhaupt auf den anderen Berg drum. wir Da hinten sind einfach auch noch fette, fette Teile. Aber nicht, dass man sie die eigene Mannschaft oder die eigenen Männer anschießt, sondern falls jemand da drüben. Dieser Klimmen wollte haben wir da dann ja, die Bomben hinballern. Lehrer <lacht> Lehrerin Wicke Es war aber das nie im Betrieb. Nein. Stimmt's? Nein. Passt. Genau, von dem her ist so, Gott sei Dank nichts passiert. Ja, da sieht man es. Fuck! Boah, ist das ein Riesenteil. Das ist ein Blase bei ja. Das schaut echt so aus. Ja brutal! Whoa. yeah Ja, da tut es selber ein Chaos. Ja, hol prige Und da vor uns spielt sich gerade so was krasses wenn wir das nach in der Sicht zusammen sehen. Das ist einfach nur vorne wird So, der Zahn der Zeit nackt an allen, an diesen Kasernen. Eine irre Anlage war das. Und teilweise noch relativ gut beieinander. Also mit Dach und allen da haben sie sich noch bemüht, dass das halt. Ja, und teilweise verfolgt es halt am ähm, Blick geht es da auf 25 ungefähr bei uns geht es noch weiter auf den Gipfel auf zur richtig fetten Anlage also die ist ganz oben und geht jetzt auf so einen Schmollen vor Ort auf. bis jetzt perfekt mit E-Bike e atemberaubende Landschaft wir brauchen zwar dreimal so lang wie es ist weil es einfach so zum innehalten ist und zum ausschauen. Ja. es ist crazy einfach und ja aber auf jeden Fall genießen wir es der Weg ist immer super beieinander. Geht total gut. Schau bitte die Landschaft so ja, es ist. Mit dem blauen Himmel ist auch kitschig. fast herum und es wird einfach immer bombastischer ja? die aussicht heftig wow und jetzt der weg herum ist einfach ja es null er wird immer leichter wie geil ist das da oben sieht man schon die stellung da sind wir Krass. Wow, um den Beinenschwenk genießen, das ist atemberaubend, was sie da ausspielt. Oben sehen wir, Wahnsinn. wir jetzt auf dem Punkt, auf der Seite, wie atemberaubend schaust du bitte aus. Es ist echt heftig, Ja, ohne Worte. Schau mal, was sie hinter uns ausspielt, bitte. Das ist ein Stacheldraht, aber das ist nicht irgendein Stacheldraht, sondern das haben sie. SB -Rolle. SB-Rollen sind das. sb Siehst du wahrscheinlich, was das ist? Auf jeden Fall, das sind echt. Ja, da möchte ich nicht reinkommen. Wie krass schaut das aus. Komplett alles zu. Schaut genug heftig aus. Als. So, ich schaue jetzt mal die Seite um. Boah, brutal. Und schau sie mal da oben bitte. Also die haben sie echt ernst genommen. Oh. Hilfe. Schaut echt krass aus. Und von da unten sind wir gekommen von der Kaserne den ganzen Weg auf. Wow. Und für uns geht es dann den ganzen Weg auch ins Tal. Jetzt bin ich einmal die Runde umgegangen. Ja. Ohne Worte. Wie geil. Aber was ist das bitte ein paar heftiges? Bauwerke. Oh, das sind Mauern, da fahren sie zum hin. Das sieht man weg. Klar, wir Menschen sind im Gegensatz zu den Riesenteil. Aber oh, Was haben die geleistet? Atemberaubend. Es ist alles zu. Man kommt nicht eine, wieso auch immer. Sogar mit neuen wird teilweise zu gemacht. Aber. Bonjour. Bonjour. Trail. <lacht> Biblio. Hoffentlich sind keine Franzosen dabei. Die werden dir was anderes dazu zählen gleich. Na ja gut, ich habe gesagt, dass die ein Trailbart haben und die da gerne zwei Weißmeintrinken, das ist ja nicht verboten. <lacht> Passt. Hören wir mal in diese Bikes, oder? Ich habe noch schon so viel Französisch gehört, wie du in Frankreich, gell? Ah. Oder grüßt du Französisch? Bonjour. Ja, bei der Aussicht geht uns nichts an, zum jasnen, außer ein Brot. Wir sind so Heldner. Heute haben wir nämlich ein bisschen mehr Zeit einmal zum in den Gipfel. Die letzten Tage waren relativ knapp, echt knapp, dass man auch also noch im Knappen zwischen und dann um 8 Uhr oder so Ja, es ist Zeit echt, echt gut gegangen. Wenn man den Tag richtig gut ausnutzt und genau mhm. deswegen heute einfach was perfekt, was ist. Wir haben natürlich keinen Supermarkt, der was irgendwie offen gehabt hat, weil mir ein bisschen. Ja, nicht mehr zur Hauptsaison da sind und auch das Dorf nicht gerade Gras ist, was natürlich voller Vorteil ist, weil wir es total fein und ruhig und nett haben. Man muss aber sagen, zu dem Preis, was bei Ihnen so eine Wohnung kauft, kauft da unten ein ganzes Dorf, ein ganzes ja. Teil von einem Dorf für die Preise. Da haben wir gesagt, verkaufen ein Haus. Gemauert, mit Steinen, offener Dachstücke in der Fotos sehen, 1.0 Euro. Unbelievable, uh, ja. unvorstellbar. Ja, das kannst du einfach voll nicht herrichten. Das ist voll nicht herrichten. Ja, also ist schon perfekt. Ja, genau deshalb gibt es bei uns einfach nur, oder hat es und einen Dosenaufstrich ohne Brot. Hat auch geschmeckt. Macht Spaß. auch noch. Trennkost. Nimm genau. so. ja. hm. Schreib es in die Kommentare, ob es das oder nicht. Trennkost ist gesund, sagen Sie selber. Da gibt es ja halt die wo es nur Wasser und Brot ist. Die ist halt nur Fleisch und. Wasser. Und Schokolade, ein und ein bisschen an Kuchen mag ich gern. Magst du auch gern. Und ein Cappuccino. Und das so. wow, Ja, genau, heute hat es zum Frühstück schon eine richtig gute Croissants gegeben. Mhm. Frisch, warm, einfach perfekt. Ja, er war so voll wie im Auto, bei dir Weg eingeschlafen weil ich so viel Zucker drin gehabt habe. Er hat voll auch gekauft. Ja, genau, soviel zu unserem Essen. Wenn es so bin gut Ja, da haben wir noch Deswegen klagen wir uns auch. Stimmt, da steht er Rad. Wow. Ich hoffe, dass es cool. mit dem E-Bike die Entwicklung weitergeht, dass man noch mehr essen können. Mhm. Genau. Passt. Alright, der Chava von Frankreich, wie wir jetzt getauft haben, ja. wartet auf die Abfahrt. Schaut euch das bitte an. Wir haben genau über uns voll das krasse Fenster. Das heißt Megasicht. Da geht jetzt euch bis zu der Ruine, oberhalb von der Ruine dann wieder weg. In Summe sind es 1200 Höhenmeter. Feinster Trail. flow wenn wie wir es uns verdient haben. Ja. Endlich geht es uns auf. Lange Planung, lange im Schirm. Seit drei Jahren habe ich den Berg aber geschoben. Jetzt ja. machen wir ihn. Also, lassen wir es kochen, oder? Es gibt nichts was es nicht gibt Nein. und zwar dazu, was ist das jetzt? verloren haben ich einfach alle Schrauben verloren von der Motorschutzplatten Genau von der Motorschutzplatten Die kleinen Schraife sind irgendwie alle verloren gegangen, dann hat es die Motorschutzplatten weggehauen Gott sei Dank auf dem Weg geflogen Gott sei Dank Gott sei Dank bin ich nicht drauf gefahren Von dem her ist noch alles ganz Aber habe keine einzelnen Schrauben mehr Oh hat er mich selber eingegriffen wenn wir das oh. irgendwie so stabilisieren. Ich die das hebt jetzt und es in ist ohne Motorschutzplatten auskommen. Da wäre noch mal gut aus, aber es nutzt dabei nichts anderes. Krass. Hoffentlich, oder vielleicht finden wir Schrauben in der Werkzeugkiste, wo wir verwenden können. Sie ist selbst dabei in so hoffentlich und dann... Vor allem ist es total im, einfach, im, im, im, im, weil es nur Schrauben finden. Bei so einem Innen Weg. Ich gibt noch EP8-Motor. Genau. Irgendwo links Schrauben. Irgendwo links. Ja. Und ja, besser, geht's, oder? Geht wieder weiter. I'm not Wenn man das herinkommt. Ja, es geht einfach auf Asphalt zurück. Dann sind wir schon wieder beim Auto. Ja. Gut, immer Bremsen drin. Zeit jetzt. Zeit jetzt? Ja, es war Wahnsinns Tour. Absolut cool. Ähm, unbeschreiblich. Also wir waren jetzt ja oft in Frankreich schon Radl von. Immer wieder Highlight. Und diesmal ganz besonders mit den Lost Places. Und vor allem, dass wir effektiv zwei Leute haben, das waren zwei Jäger. Wahnsinn. Super. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es uns was in die Kommentare schreiben, gerade wenn es so Sachen sind über Bauten in die Alpen oder so, vielleicht wisst ihr jetzt eh da was. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.